Und ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming, und heute besprechen wir das soeben also äh, veröffentlichte Patch für den Farming Simulator Nummer 22 und zwar schauen wir das uns im Detail an, was äh, gebracht worden ist, was verbessert worden ist und was eventuell noch nicht äh, verbessert worden ist. Also, wir haben heute das Update bekommen und damit Gibt es nicht nur eine Verbesserung, äh, nicht nur Verbesserungen in den einzelnen äh, Gameplay-Features, sondern es gibt auch neues Equipment. Das Schöne dabei ist, dass dieses Equipment kostenlos dazugekommen ist. Ja, einfach quasi als mh, sagen wir mal Entschuldigung für die Bugs, die vorhanden waren, wurden uns einiges an Equipment kostenlos dazugegeben. Die schauen wir uns jetzt erstmal im Detail an. Als erstes schauen wir uns den Quad-Truck an, und zwar dieser hier. Der hat in der Standardausführung eine Leistung von 524 PS, ist lastgeschaltet, hat eine Tankfüllmenge von 1170 Liter und 174 Liter DEF, eine Maximalgeschwindigkeit von 40 km/h und einem Gewicht von 20,8 Tonnen. So, das ist... Die Standalone-Ausführung. hier kann natürlich dann äh, GPS hinzugefügt werden, falls das installiert ist oder halt nicht. Dann ähm, gibt es die jeweiligen äh, Motorerweiterungen und zwar einmal zu dem Quadrat 500. Der hat dann eine Leistung von 558 PS. Den Quadrat 540, der hat äh, 613 PS. Der Quadrat 580 hat 647 PS. Und der Quad -Truck 620 hat 692 PS. So, dann gehen wir gleich zum zweiten, der auf dem Hof gestanden hat und zwar ist es der etwas kleinere Roadtruck. Der hat in der Standardausführung 468 PS, ist auch Last geschaltet, hat eine Tankmenge von 1287 Liter bei 174 Liter DEV, fährt 40 äh, Stundenkilometer maximal und hat ein Gewicht von 19,1 Tonne. Dann haben wir auch hier ähm, größere Motorenmöglichkeiten. Und zwar haben wir zum einen den 470er, der ist 524 PS stark. Den Rowtrack 500, der hat 558 PS. Und das waren dann die Möglichkeiten bei dieser Ausführung hier. Als letztes der Dreier-Serie schauen wir uns den Steiger AFS an. In der Connect Serien an und zwar hat der hier in der Standardausführung ähm, 524 PS ist auch Last geschaltet, 1170 Liter ähm, Tankvermögen, 174 Liter Def, 40 Kilometer Maximalgeschwindigkeit und 21,3 Tonnen. Der ist etwas schwerer als äh, der ähm, quad den wir als erstes angeguckt haben. Hier gibt es auch natürlich verschiedene Reifenmöglichkeiten. Das ist Trellaborg, das ist Michelin, Continental, Mitas, BKT, vredestein und das war's. Dann die Reifenvarianten gehe ich, geh ich nicht im Detail durch, das könnt ihr euch selbst dann äh, durchsuchen. Bei der Motorausführung gibt es dieselbe, äh, dieselben Ausführungen wie beim Quadrac, beim ersten, auch mit denselben Leistungssteigerungen und auch hier natürlich GPS, was das installiert ist, ja. Als weiteres gehen wir mal im Einzelnen durch, welches äh, Equipment noch dazu gekommen ist. Und dann haben wir hier zum ersten mal, zuerst mal einen neuen Fabrikant, einen Hersteller. Da ist das Abi Attachments. Und zwar haben wir davon zwei Flüssigkeitentanks und zwar Wasser. Und ich glaube, das ist einfach ein bisschen so, um den Joskin zu erweitern, damit hier auch die Treibhäuser anders gefüllt werden können. Ja, da gibt es einmal die Ausführung 550 und die hat, äh, da hat dann eine, Füll, eine Füllmenge von 2082 Liter. Der 1600er hat 6056 Liter Füllmenge. Des Weiteren ist äh, dazugekommen von Amazon das T-Pack U. Das ist das hier. Das ist ein Front- oder Zusatzgewicht. Das kann ähm, hinzugefügt werden äh, in einer Fassung von standardmäßig 500 Kilo. Und dann kann das hochgearbeitet äh, werden von, äh, mit jeweils 100 Kilo äh, Schritten zusätzlich bis maximal 700 Kilo. Das heißt, wir haben dann ein Zusatzgewicht von insgesamt 1,2 Tonnen. Des Weiteren ist von Bomtech hinzugekommen, das Trackpack. Und zwar ist das ein Güllestreuer, Sprayer hat äh, eine Arbeitsbreite von 18 Metern und äh, bei einer maximalen Arbeitsgeschwindigkeit von 20 km/h. Des Weiteren, was hinzugekommen ist, ist äh, von Fliegel dieser Noah TTW 140 Anhänger, um Tiere zu transportieren. Ja, der transportiert sechs Stück Rind oder Kuh. 13 Stück Schwein und 13 Stück Schaf. Das ist eine sehr schöne Ergänzung, weil bisher es äh, entweder einen kleinen oder einen riesengroßen Hänger für ähm, den Tiertransport gegeben hat. Hier ein, endlich ein Hänger, der so in die mittlere Klasse geht und auch direkt ohne Dolly von einem Trecker gezogen werden kann. Des Weiteren haben wir einen neuen Fabrikant auch wieder, und zwar Kongskilde. Davon haben wir zwei Schneidwerke oder Mähwerke für Gras bekommen. Einmal ein Frontmeer, Arbeitsbreite 3,5 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 22 km/h und benötigt 95 PS. Dann haben wir das Schmetterlingsmähwerk bekommen, also für den Hintenanhängen hinten anhängen zu hängen ist. Und zwar mit einer Arbeitsbreite von 12,3 Meter auch bei 22 km Arbeitsgeschwindigkeit und benötigt 200 PS. Und da haben wir verschiedene Arbeitsmodi. Das ist der Collector, genau die beiden. Das heißt, der Collector, da gehe ich davon aus, dass der da ist, dass Gras direkt geschwadet wird. Dann bei KRONE ist eine Ballenpresse hinzugekommen. Zum einen und zwar ist das der Big Pack, die 1290er HDP braucht eine Leistung von 245 PS, arbeitet bei 17 km/h und macht alle drei Größen von den Quaderballen. Ja? zusätzlich zu dem kann auch noch ein Siliermitteltank hinzugefügt werden, so damit es auch bei der Silagenballen dann auch ein bisschen schneller geht, dass die Silage vergoren ist. Ein zweites Produkt, das von Krone hinzugefügt worden ist, ist dieser Anhänger, der Kipper. Das ist der hier. Bei einem Volumen von 52 Kubik, bei einem Gewicht von 11,5 Tonnen, einem Ladegewicht, -Lade Zuladegewicht von 22,5 Tonnen und kann auch mit verschiedenen Reifen ausgestattet werden. Zudem kann hier die Option hinzukommen, dass hier eine Abdeckung drauf kommt, so dass es im Winter nicht reinschneit. Von Kuhn ist der Primo 15070 hinzugekommen. Das ist ein Einstreuer für Stroh in die Kuhstelle. Ja? Für die Kuhstellen, damit die, der Boden mit Stroh bedeckt wird. Und zwar passen hier rein zwei Ballen. Braucht eine ähm, Leistung von 100 PS und wiegt 5,4 Tonnen. Des Weiteren wurde ein weiterer Trecker von Landini hinzugefügt, und zwar die Serie 7 Robo 6, und zwar ist das dieser hier. In der Standardausführung hat äh, die Serie 7 Robo 6 eine Leistung von 190 PS, ist manuell und lastgeschaltet, hat ein Tankvolumen von 320 Litern, plus 52 Liter DEF, Maximalgeschwindigkeit beim 50 kmh. Wiegt 8,1 Tonnen Reifenhersteller, die gewählt werden können. Hier ist Trelleborg, Michelin, Continental, Mitas, BKT, Redestein und Nokian. Auch hier, wie immer, ich gehe nicht die ganzen Reifenvarianten ähm, durch. Das könnt ihr selbst machen. Ja, wir haben dann hier die Möglichkeit, ähm, den Frontlader hinzuzubauen und zwar von Quickie und Hauer. Die Motorausführungen, die hier äh, gegeben sind, ist einmal die äh, 210 Robo 6 und zwar würde das dann ähm, auf 210 PS gehen. Die 230 Robo 6, die würde 225 PS geben. Und dann zurück zum normalen Standard, ja. So, das sind diese ähm, Möglichkeiten hier. Und dann hier kann die Farbe ein bisschen geändert werden. Also man kann es also entweder Glänzen haben, oder also Metallic oder normal. Und die Felge schwarz oder weiß. Dann des Weiteren haben wir von Samash, haben wir den Tornado 252 hinzubekommen. Und zwar ist das eine Schneeschleuder. Benötigt 90 PS, ist 2,5 Meter breit und arbeitet bei CKMH. So, und das letzte Gerät, was hinzugekommen ist mit diesem Patch, ist das Hydro Trike 5x5. Und zwar handelt es sich hier, so wo, äh, wenn ich das korrekt verstehe, um einen Gülle- und ähm, Gärreste-Transporter ich weiß nicht ob der selbst dann auch streut kann sehr gut sein dass der dann auch äh, gleich als güllestreuer gilt oder dient ja kann sehr gut sein ich bin da habe es noch nicht ausprobiert die standardausführung hier hat 530 ps ist stufenlos geschaltet hat 850 liter tankvolumen 205 liter def arbeitet bei 40 kmh hat ein ladevolumen von 20 äh, kubik ein Gewicht von 18,4 Tonnen und arbeitet. Ach so, die Höchstgeschwindigkeit ist 40 km/h und arbeitet bei 20 km/h. Gut, dann haben wir hier die Möglichkeit von Trellerborg, Michelin und das sind die beiden Varianten. Dann Design gibt es hier einmal die Standardvariante und die Launch Edition. So, das sind die Geräte, die mit diesem Patch hinzugekommen sind. Okay, machen wir gleich weiter mit dem Changelog des Patches 1.2. Und zwar schauen wir uns die einzelnen Punkte im Detail an. Für die Aufträge gab es ja manchmal die, ähm, den Fehler, dass man den Auftrag nicht machen konnte, weil das falsche Gerät damit gegeben worden ist. Und hier, das sei korrigiert worden. Anpassung der Vertragsfahrzeuge, da einige die falschen Werkzeuge für die jeweilige Aufgabe hatten. Dann, angepasste Preise für den Gebrauchtwagenverkauf. Ich weiß nicht, ob das jetzt nach oben oder nach unten korrigiert worden ist. Das werden wir dann sehen. Angepasste Reparaturkosten. Hm. Ich hoffe, dass die nach unten korrigiert worden sind, weil das war ja bisher eigentlich im Spiel fast nicht tragbar, da auf zum Beispiel in der harten Einstellung, der schwierigen Einstellung zu spielen, weil einfach ähm, die Reparaturkosten so horrend hoch waren, dass man kaum Schritte vorwärts gemacht hat. Der Richmarker an Seemaschinen wurde angepasst, damit keine Sterne mehr umgegraben werden. Das habe ich selbst nie erlebt, aber schön, dass es korrigiert worden ist. Die Anzeige der Tageszahlen wurde geändert. Hat mich bisher nicht gestört, aber schön, wenn es gemacht worden ist. Die Anzeige der Preisschwanken wurde geändert, so dass nun die aktuelle Preisentwicklung der letzten zwölf Monate angezeigt wird. Ja, das ist richtig. Also zum Teil ist es nicht sehr übersichtlich gewesen, wie die Preisschwankungen angezeigt worden ist. Und auch ähm, gab es extreme Fluktuationen von einem Monat auf den anderen. Also wirklich extreme Fluktuationen, die fast nicht realistisch waren. So, dann werden wir das sehen, wie das sich im Spiel entwickelt. Ein Problem wurde behoben, bei dem die KI-Arbeiter nicht in der Lage waren, Flüge korrekt zu benutzen und zu wenden. Es wurde ein Problem behoben, bei dem geleaste Maschinen für einen Auftrag nach der Annahme verschwinden konnten. Habe ich auch nicht gesehen, aber schön, wenn es korrigiert worden ist. Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Aufnehmen von Objekten als Kunde im MP zum Absturz des Spiels führen konnte. Kann ich auch so nicht bestätigen, aber schön, wenn es korrigiert worden ist. Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Spielen mit einer benutzerdefinierten Saisonlänge zu Be Problemen bei Wettervorhersagen oder unbestimmten Regen und Schnee führen konnte. Schön, wenn das hier auch erkannt und korrigiert worden ist. Es wurde ein Problem behoben, bei dem einige Aufträge nicht abgeschlossen werden konnten. Das ist korrekt, also bei gewissen Aufträgen konntest du alles ernten, alles abliefern und trotzdem konnte der Vertrag nicht abgeschlossen werden. Ähm, das hat wahrscheinlich dazu, damit zu tun gehabt äh, mit dem ähm, Stroh, das auf dem Feld lag. Ähm, ich kann es nicht im Detail sagen, auf jeden Fall es ist es schön, dass es hier geändert worden ist und hoffen, dass wir jetzt ähm, dann erfolgreicher die ernten, Ernteaufträge abschließen können. Des Weiteren wurde das Problem behoben, dass bei dem der KI-Mitarbeiter bezahlt wurde, ob schon das Spiel pausiert war. Ja, das habe ich auch gelesen in gewissen Foren, dass ähm, trotzdem das Spiel gepausiert worden ist, der KI weiter kassiert hat. Des Weiteren wurde ein Problem behoben, bei dem das Spiel auf gewissen äh, Intel-GPUs, also Intel-Grafikkarten, nicht gestartet werden konnte. Das habe ich auch des Öfteren gelesen dass äh, Leute sagten, dass es nicht gestartet werden konnte. Schön, dass ähm, schnell rea darauf reagiert worden ist und dass dies behoben werden konnte. Super, danke. Des Weiteren wurde ein Problem behoben, bei dem die Verwendung von DLSS zu einigen Ghosting-Artefakten führen konnte. Des Weiteren wurde auch ein Problem behoben, bei dem die Verwendung von DLSS auf unterstützten Karten zu einem schwarzen Bildschirm führen konnten. Dann kommen wir hier zu einem anderen Punkt, der sehr oft zur Verzweiflung führte. Und zwar ist das dieser Big Bike Heber gewesen, der zum Teil das Spiel zum Absturz brach und auch ähm, ja, einfach ja, rumgespackt hat. In dem Fall ist es schön, dass es hier korrigiert worden ist. Ein Problem wurde behoben, bei dem Fahrzeuge beim Zurücksetzen dupliziert wurden. Konnte ich, glaube ich, nur einmal sehen. Und trotzdem konnten die Fahrzeuge, glaube ich, auch nicht zweimal verwendet werden. Ne? Es wurde ein Problem behoben, bei dem Tiere durch die Gegend liefen, obwohl sie es nicht sollten. Ja, das ist, glaube ich, beim einen Schweinestall so gewesen, dass die Schweine, ähm, egal ob schon dass die, Abschränkung, die Abgrenzung da war, dass sie da trotzdem außerhalb des Stalls rumgerannt sind. Das ist auch gut, dass es hier gefixt wurde. Ein Problem wurde behoben, bei dem die Kartenfilter-Overlays, den Status muss gepflügt werden und muss gekalkt werden, nicht korrekt angezeigt wurde. Und das ist wirklich tatsächlich ein bisschen mühsam gewesen, dass einfach die ganze Karte gepflügt werden musste. Das heißt, nicht nur die Felder, aber auf die, ähm, nicht, nicht, das war nicht auf die Felder beschränkt, sondern auf die, direkt auf der ganzen Karte. Dasselbe mit dem Kalken, schön, dass das hier korrigiert worden ist. Das Einkommen von Placeables wurde korrigiert, damit es pro Jahr konsistent ist. Es wird nun als Einkommen pro Monat angezeigt. Okay, das waren glaube ich so die Einkommen von ähm, Solarzellen und Windräder und so weiter. Ja? Probleme bei der Entleerung von Bunkersilos ist behoben worden. Das wird eine ganze, ganze Menge Leute freuen. Vor allem die, die mit den Fahrsilos gearbeitet haben und dann ähm, jeweils äh, ein Rest äh, nicht entfernt worden werden konnte, also zum Teil ähm, fast glaube ich bis zu 40, 30, 40 Prozent, konnte nicht entfernt werden, musste das Silo abgerissen werden, neu gebaut werden. Schön, dass es behoben worden ist. Dann ähm, können wir jetzt die Ballenpressen wieder verkaufen. Die Darlehenszinsen werden jetzt über ein ganzes Jahr festgelegt. Dunghaufen und Dunghaufenerweiterungen sind korrigiert worden. Das heißt, sie funktionieren jetzt so wie erwartet. Das heißt, auch Dünger wird oder Mist wird wiederhergestellt. Das Rücksetzen von den diesen Sammelobjekten nach dem Einsammeln aller Objekte ist behoben worden. Das heißt also, man konnte im Prinzip die ganzen Objekte mehrfach einsammeln, wenn man alle gefunden hat. Das ist gut. Das ist auch so, das ähm, finde ich auch schon, dass man das nicht wieder macht. Das heißt.. Man konnte einmal jedes Objekt sammeln und dann war das damit auch erledigt. Der Entladeeffekt bei den Rostelmasch-Nova-Röhre behoben. Habe ich keinen Fehler entdeckt. Ich selber, weil ich den nie gefahren bin. Schön, dass es behoben worden ist. Die Verwendung von Saatgut bei der Direktsaat von Gras ist behoben worden. Das ist richtig cool, weil wir konnten, ich kann, mag mich erinnern, dass wir auf unserem ähm, ähm, Multiplayer-Server mit dem Überladewagen während des ähm, Besehens des Feldes äh, mit dem Überladewagen direkt in die Saatmaschine rein äh, gefüllt haben, weil eine Länge schon, ähm, ja, also auf jeden Fall sehr schön, dass es hier ähm, ge geändert worden ist, korrigiert worden ist. Dann kann man endlich wieder mal äh, bei normal, mit einer normalen Direktsaatmaschine auch arbeiten. Verkaufspreise und Preisschwankungen sind behoben. Okay, das werden wir dann sehen. Vertauschte Felder und Feldnummer auf der Elm Creek, äh, Elm Creek Karte ist behoben worden. Das ist in Ordnung, das ist auch gut so. Behoben, dass die hinteren Paddle-Tasten bei der, bei der Logitech G92 äh, auf der Xbox nicht, Xbox nicht richtig gebunden sind. So, das Wachstum von Bäumen ist nun unabhängig äh, von der Länge eines Monats gleich. Also das heißt, es wird konstant. Also das Wachstum der Bäume ist konstant. konstant. Na jetzt. Verschiedene Probleme mit manuell geschalteten Traktoren behoben worden. Ich habe kein Problem festgestellt, aber schön, dass es korrigiert worden ist. Dann, die Mähdrescher-Schneidwerke sind äh, korrigiert worden, so damit sie auch auf äh, abschüssigem Terrain korrekt funktionieren. Habe ich auch nicht gesehen, diesen Fehler, aber schön, dass es korrigiert worden ist. Das Laden von Baumwollballen sei verbessert worden, auch schön. Das Fahrverhalten von mehrachsigen Lastwagen ist verbessert worden. Das heißt also, wir können jetzt auch die US-Trucks fahren, ohne dass, da, äh, wir ewig, äh, ohne dass es ewig dauert, bis wir eine Kurve genommen haben. Also, sehr schön. Verbessertes Palettenhandling und Leistung. Also, äh, das ist schon mal eine große Erleichterung. Also, wenn es besser geworden ist, das Handling von Paletten und auch die Leistung, das heißt, äh, die nicht so viel Leistung nehmen, wenn äh, ein Hänger mit 100 Paletten durch die Gegend fährt, wenn das ähm, richtig jetzt funktioniert, dann können wir richtig loslegen und macht dann auch Spaß dabei. Die Hilfetexte seien korrigiert worden. Die haben mich eigentlich nicht gestört gehabt. Geringere Kosten für KI-Mitarbeiter in allen Bereichen. Das ist auch richtig. Also KI waren ziemlich teuer. Akkus in Multipack, die 14 Ballen Entlagerung ist behoben worden. Ich glaube, der sind, das ist dieser Mini Ballen, dieser Mini -Ballen Presse, Mini Mini-Ballenpresse, da die ähm, die Baby Ballen macht. Ähm, Habe ich nur noch nicht gebraucht. Daher, aber es ist schön. Also ich muss ganz ehrlich sagen, hier kann man ganz klar sagen, Giants hat zwar ein bisschen gedauert, bis, sie darauf, äh, bis es jetzt äh, herausgekommen ist. Es sind jetzt drei, knappe vier Wochen. Ja, drei Wochen seit Erscheinen. Sie haben auf der Community gehört. Also sie haben einige der ganz wichtigen Probleme behoben können, beheben können. Ähm, fände ich sehr, sehr gut. Gut, dann machen wir weiter. Was ist neu hinzugekommen? Die mod hub screenshots können nun vergrößert werden, wenn die Mod-Details angezeigt werden. Es wurde die Möglichkeit hin äh, hinzugefügt, Gebäude von allen vier Farben der Karte Elm Creek zu entfernen. Okay. Kai-Unterstützung für rückwärtsfahrende Traktoren, vor allem Vario 900 und Valtra Valmet A8750, wurde hinzugefügt. Also das heißt, anscheinend konnten die Traktoren überhaupt nicht rückwärts fahren. So, bei den Placeables sind hinzugekommen, Wohnwagen, eine alte Scheune, des Weiteren wurde die Option zur freien Platzierung zur freien Platzierung ähm, äh, hinzugefügt, also das ähm, ist schon mal sehr cool, weil es war immer jetzt ein Mod, das äh, das äh, hinzugefügt hat, aber jetzt äh, kann frei, äh, gibt es die freie Platzierung vom Standardspiel, das ist cool. Es wurde eine, wurde eine Option für den höheren Stre Treibstoffverbrauch hinzugefügt, also das heißt im Standardspiel im 19er konnte man sagen, wie hoch der Treibstoffverbrauch sein soll, das war beim 22er weg, jetzt soll es angeblich wieder, ähm, wieder funktionieren oder wieder da sein. Ach, auch das hier ist eine große Option, die hinzugekommen ist, also beim Platzieren von Reben und Oliven ähm, ist es immer eine, eine fusselige Arbeit gewesen, die wirklich parallel einzu, ähm, ähm, zu platzieren. Jetzt ist hier eine parallele, parallele Einrastfunktion hinzugefügt worden, was das Hinzufügen und das Aufstellen von Reben und Oliven einfacher machen soll. Und dann ist es auch das Verhaken beim Durchfahren äh, durch die äh, engen Gassen da kein Problem mehr. Hervorragend. Ertragspotenzial und Empfehlung für Unkrautentfernungswerkzeug zu den Feldinformationen hinzugefügt. Also ich verstehe das so, dass man jetzt im Prinzip... Ähm, dann auch ersehen kann wie der impact oder die auswirkung eines gewissen ähm, werkzeuges auf die ähm, äh, auf das ertragspotenzial ist wenn es bei äh, wenn es um die umkraut äh, entfernung äh, geht ja das, das ist das was ich verstehe das Nummernschild auf der erlengrad ist jetzt vollständig anpassbar Okay, wunderbar schön und dann kommen die punkte die, wo man Gehofft habe, dass sie auch korrigiert werden, aber das wird dann wahrscheinlich im nächsten Patch dann kommen und zwar ist hier, das ist der Abschnitt die bekannten Probleme und zwar Laub in der Ferne kann auf bestimmten Hardware Konfigurationen zu seltsamen Farben flackern, das kann ich nicht bestätigen, aber schön, dass es erkannt worden ist. Zufällige Abstürze beim Anheuen von KI-Arbeitern. Okay. das ist, Wenn das zufällig ist, dann mh, müssen Sie natürlich wahrscheinlich noch herausfinden, was denn dies hervorgeführt hat. Dann gelegentliche Grafikfehler bei gefällten Bäumen mit bizarrer Darstellung. Das kann ich nicht bestätigen. Ich bin nicht der Forstwirtschaftsbauer. Äh, Gelegentliches Problem bei dem das Drücken der A-Taste auf der Xbox. Nicht zum Betreten des Fahrzeugladens führt. Der Vertragsbonus ist zu hoch. Genießen Sie ihn, solange er anhält. Das ist richtig. Also bei den Ernteaufträgen ist es bis jetzt so, dass äh, man 60 Prozent des, ähm, des Ernteertrages abgeben muss. Und damit ist der Vertrag erfüllt. Ich wünschte mir da auch äh, definitiv, dass es ein bisschen mehr ist und zwar vielleicht äh, 75 prozent oder sogar 80 prozent äh, so muss ist es halt einfach zu einfach dann wirklich quasi fast die hälfte des äh, des, äh, des des Ernteertrages ist dann für die eigene tasche ist ein bisschen unrealistisch ist ein bisschen hoch daher definitiv schön dass es erkannt worden ist und äh, ich kann es kaum erwarten dass es dann auch ähm, umgesetzt und in äh, hinzu oder geändert wird ja Wunderbar, ganz herzlichen Dank. Das war es auf jeden Fall mal zu diesem Patch. Ähm, bitte, bitte fügt doch eure Gedanken ähm, unten in die Kommentare rein. Äh, ich bin begeistert darüber, dass The Giants es trotzdem, trotz der massiven Kritik, es fertig gebracht hat, innerhalb von drei, knapp vier Wochen nach Erscheinen des Titels ähm, ein umfassendes Patch zu bringen, ähm, war es Hoffentlich ähm, auch für viele Spieler die Spielfreude wieder zurückbringt. Ob es und in welcher Form es wirklich dann etwas nützt, das wird sich in den nächsten paar Tagen zeigen. Ich sage Dankeschön. Falls ihr denkt, dass dieses Video euch gut informiert hat, dann lasst doch bitte den Daumen da. Holt euch das Abo ab, falls ihr weitere Beiträge in diesem Kanal nicht verpassen wollt. Und natürlich die Glocke wäre da. Auch passen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Tschüss, auf Wiedersehen, adieu und au revoir.